Hallo, ich heiße rose und ich studiere in der Ministerstädte Stadt briand in Rennes. Heute werde ich über einen kommefrau sprechen. Äh, ich habe Amos Beauty gewählt. Dieser Film spricht von einer Geschichte, der in den späten 1980 er Jahren passt. In diesen Jahren wurde der Haltefriedhof von Amos verlegt. Deshalb gab es eine Reihe von ungewöhnlicher Ereignisse. Fast 40 Jahre später kehren drei Dokumentaristen zurück um die, um die Einwohner über die Vergangenheit und ihren Alltag mit den Geistern, welche sie Sieweten nennen, zu befragen. Aber es gibt eine Frage. Was möchte der Regisseur mit diesem Film sagen? Durch diesen Film wurde die Einnahme des Todes gezeigt. Hier wurde nämlich der Tod als eine gute Sache präsentiert, im Gegensatz zu, den, zu dem Tod in unserer Welt der Angstmacht. Die Leute wissen, dass sie ein zweites Leben haben werden. Jetzt können wir eine Analyse der Filmkritik machen. Es gibt eine unheimliche Musik mit langsamen Akkorden und Glocken. Das bringt eine religiöse und distillierte Stimmung. Diese religiöse Stimmung ist auch mit der Kulisse verkörpert. Es gibt alte Kamerageräusche und umschafte Bilder. Es gibt auch Überwachungskamerasbilder, die die Realität betonen. Videos von Zeugen welche von normalen Leuten gemacht wurden und ihre Einfügung von real Um die Realität noch einmal zu betonen, hat der Regisseur auch amateure Videos mit ungewöhnlichen äh, Ereignissen genommen. Die Interview von einem Historiker bringt eine offizielle Seite. Schließlich kann man sehen, Naheinstellung. Meiner Meinung nach ist, dass der Film gut realisiert ist, um eine offizielle Stimmung zu bringen. Und das hat eine gute Moral, weil die Menschen äh, mit, einer anderen, mit einer anderen Form des Lebens leben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat.